Vom Schenken der Zeit zur Zeit des Schenkens in der Shopping City oder das Geschenk der stillen Zeit. Nicht nur auf teure Geschenke kommt es an, auch wenn man damit manchmal Freude machen kann. Ein Satz so oft gehört in unserer Zeit, doch wie sieht's aus in Wirklichkeit? Wir hetzen hin, wir hetzen her bis jemand sagt, er will nicht mehr. In der Shopping City begegnet der Franzl dem Sepp. Habe die Ehre, Oder, Freund, dass man dich auch wieder trifft. Seit wann steigst du in einen Einkaufstempellift? Ja, hallo, lieber Franzl. bringe schon lang die letzte Kerze am Kranzl. Allerhöchste Zeit zu kaufen. Siehst denn, wie die Leute schon laufen? Was hast du denn in deinen Sackeln? Wer kriegt denn heuer so viel Backeln? Na, der und die und vor allem jene. Stressbuhr, wie ich mich nach dem Adventdorf schon sehne. Ein Glühwein und zwei Liter Punsch. Das ist heute Abend mein größter Wunsch. Doch einige Geschenke muss ich noch besorgen. Wie schnell diese hektische Zeit verringt. Ja, ja. Weihnachten ist schon morgen, Geburtstag von dem Christuskind. Griwea, der tut mir leid, Geburtstag und Weihnachten zur selben Zeit. Ist das ein Pech, na ärgern wir sich. Nur einmal im Jahr Geschenke, ist doch fürchterlich. Wie geht's denn dir, schon länger hört man nix. Ja, ich bin gekündigt worden beim Möbelix. Aus meiner Wohnung muss ich demnächst raus. Gesundheitlich geht's mir sehr schlecht. Vielleicht ist Leben für mich bald aus. Ich sag dir jetzt, was ich gerne machen möchte. Da sind wir schon im zehnten Stock. Jetzt kauf ich meiner Frau den blöden Ruck, Gefallen du der Mayonnaise, ja aber bei dem Sonnenangebot war die ja blöd. Schau's heute beim Adventorf auch vorbei. Geh, das wird ja wieder nur eine einzige fade Plauderei. Ein Teil der Einnahmen ist für einen guten Zweck. Es gibt auch Grapfel und Weihnachtsgepäck. Servus dann, jetzt muss ich wirklich weiterlaufen. So viele schöne Sachen gibt's zu kaufen. Noch irgendetwas für den Bärne und was billiges für die Tante Dann fehlen mir nur noch der Pauli und der Gustl von der Liste. Und außerdem Frau Dvorschak, diese alte Frau. Sonderangebot, schau. Es ist eine andere Form von Geben, die auch Freude bereiten kann im Leben. In Alltagssituationen zur Seite stehen, neben den eigenen auch die Bedürfnisse anderer sehen, bewusst einmal innehalten und nur da zu sein, für Mitmenschen, egal ob groß, ob klein, ihnen helfen, zuhören und gemeinsam sich freuen, ausprobieren, ihr werdet es vermutlich nicht bereuen.